Hallo, zurück im Bootstrap Tutorial. Das ist in dieser zweiten Episode werden wir anschauen, wie wir Bootstrap tatsächlich anwenden. Dazu werden wir jetzt von jetzt an mit w3schools.com arbeiten. Ihr könnt einfach auf w3schools.com gehen und dort habt ihr eine Vielzahl von spannenden Tutorials für ganz viele ähm, Webtechnologien. Äh, heute werden wir Learn Bootstrap 4 angehen. Ähm, da ist nochmal beschrieben von Anfang an, was ist Bootstrap, warum braucht es das, was, ist die, was sind die Vorteile, Bootstrap 3 versus Bootstrap 4 und so weiter. Äh, ganz viele Grundlagen, die haben wir jetzt alles schon ein bisschen ausprobiert. Auch dieses Get Started haben wir ja schon angeschaut, also wir starten jetzt gleich mit dem ersten inhaltlichen Teil. Inhaltlich ist es so, dass Bootstrap ähm, als wichtig, eine sehr wichtige Grundlage das sogenannte Grid-System zur Verfügung stellt. Mit diesem Grid-System äh, habt ihr die Möglichkeit, äh, Inhalte sowohl für ganz große Screens wie eben auch ganz kleine auf äh, Smartphones beispielsweise anzuzeigen, dass sie immer noch gut zugänglich sind. Es ist ziemlich simpel aufgebaut, dieses Grid-System. Ihr habt hier... Ähm, zwölf Spalten faktisch und die ganzen zwölf Spalten können aufgeteilt werden entweder in zwölf einzelne Spalten oder in drei Spalten, wo, wobei dann jeweils eine Spalte eben dann vier kleine Spalten enthält oder eben man, wenn man sagt, man will nur zwei Spalten, dass man eine halbe halbe oder vier zu acht oder eben die ganze Breite nimmt. Das mal zu diesem zwölf Spalten System von Bootstrap. Das zweite, was, äh, was man verstehen muss, was heißen all diese Abkürzungen S, M, M, und XL? Das sind äh, in dem Sinn äh, die Abkürzungen für Small Devices, also für wirklich die Smartphones, die eben einen hohen Bildschirm haben typischerweise. Medium Devices, das sind vielleicht irgendwelche Tablets. Large Devices, das sind so kleinere Bildschirme bis 1000 Pixel breit oder eben dann größere Bildschirme ab 1200 Pixel breit. Das ist diese Struktur mit diesen Abkürzungen und ähm, mit diesen sogenannten Klassen können wir jetzt arbeiten, indem wir eben quasi diese Containers, in der, in der Bootstrap funktioniert, jeweils entsprechende CSS-Klassen zuweisen. Der ganze ähm, Vorgang geht nun folgendermaßen. Wir wechseln jetzt zurück in unser Dokument, das wir erstellt haben, Index.html in Brackets. Da hatten wir ja schon das Bootstrap eingebunden, das CSS-File und eben auch das Bootstrap-JavaScript-File. Hier übrigens zur Information eben jQuery ist auch dabei und das sogenannte Popper-JavaScript-Library. Ähm, Die brauchen wir momentan noch nicht, aber wir lassen sie mal der Vollständigkeit halber drin. Als erstes werden wir jetzt einen Div-Container machen, in dem alle entsprechenden Elemente drin sind, die es braucht für die ganze Bootstrap-Grid. Also das braucht es zuerst einen Container und zwar den sogenannten Fluid-Container, der die ganze Breite dann abdeckt und innerhalb von diesem Container werden wir entsprechend zuerst eine Row machen. Innerhalb der Row werden dann die einzelnen Spalten erscheinen für das Grid-Layout. Dazu noch eine dritte Art von Div. Das sind die sogenannten Calls, also Spalten Column. Und in der ersten, damit man diese ein bisschen besser auseinanderhalten kann, färben wir die noch ein. Style, Background Color. Und was nehmen wir da mal zuerst? Äh, das blaues in der ersten Spalte und dann Duplizieren wir das mit Ctrl D, zweite Spalte, dritte Spalte, fügen da die Farbe beispielsweise Biskuit in das komische, komischste rein oder die dritte Spalte Corn Silk, keine Ahnung was sie da für Farben haben. Also, zeigen wir das mal an. Ähm, auf der Live-Preview von Brackets, da startet ja so ein kleiner Crow und tatsächlich, erste Spalte, zweite Spalte, dritte Spalte, wird alles schön dargestellt. Ähm, wenn wir jetzt diese, diesen Screen ähm, nicht eben auf einem Bildschirm haben, wie hier auf dem Desktop, sondern eben auf einem kleinen Mobile-Phone und den schmaler machen, dann passiert eigentlich noch nicht genau das, was wir wollen, nämlich diese Spalten bleiben weiterhin nebeneinander. Die ganzen Inhalte werden verquetscht und man kann es dann kaum noch lesen, wenn es da Fließtext drin wäre, beispielsweise. Also wollen wir in dem Fall, dass die Spalten ab einer bestimmten Breite nicht mehr nebeneinander, sondern untereinander angeordnet werden. Das erreichen wir jetzt eben, indem wir diesen klassen ein bisschen anpassen. Also wir sagen dem, es ist die Klasse Small Devices und mit der Anzahl von diesen 12, also wenn wir jetzt drei Spalten haben, 12 durch 3 geht 4, also haben wir vier Elemente drin und jetzt seht ihr schon rechts im Preview sind die untereinander und wenn es ein bisschen breiter wird, schwupp, sind sie wieder nebeneinander. Also das ist genau der Witz der Sache, wenn ein Bildschirm breit ist, sollen die Inhalte nebeneinander sein. Wenn er schmal wird, sollen sie untereinander sein. So ist das Prinzip von diesem Grid-Layout aufgebaut. Und wie ihr da sehen könnt, gibt es noch ganz viele weitere Variationen. Man kann jetzt anstelle von drei könnte man vier Spalten machen. Oder man kann die Spalten auch unterschiedlich gewichten. Also sagen wir vier und acht beispielsweise. Oder machen wir doch da 2 und 8 und 2 gibt auch... Ähm, eine schöne Darstellung, also angenommen, wir hätten in der Mitte großen Inhalt. Das ist eine, die hat acht Spalten zugewiesen und die am Rand jeweils nur zwei. Aber wenn sie dann in einem kleinen Device sind, dann sollen sie übereinander sein und von dem her sind sie dann, dann wieder alle gleich gleichbereit. Gut, mit diesem Beispiel habt ihr eine erste Einführung gekriegt, wie das Grid-Layout funktioniert und ähm, könnt darum auch schon begonnen mit den Inhalten das schauen wir im nächsten Tutorial an.